Wie angekündigt, heute ein Video von Linux Mint 14 Desktop. Ich bin mal hier in der Synaptic Paketverwaltung. Gehen wir mal die Einstellungen und die Paketquellen. Paketquellen. Schauen wir da mal kurz rein, was da so standardmäßig eingestellt ist. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel der Grund, warum mein. Update beim letzten Video, vielleicht so langsamer, dass ich hier auf dem Main-Server meine Updates runterlade. Ne? Besten Server auswählen könnte man hier noch einen besseren Server finden und dann gegebenenfalls den schnellsten Server einstellen. Ne? Der ist im Moment hier aus Frankreich. Na gut, meinetwegen Frankreich. Vive la France. So, Other Software. Wir sehen, das basiert irgendwo auf Ubuntu 12.10. Quantal Quetzal. Alter Schwitzer, und da ist auch schon Restricted mit drin, und deshalb wird das hier auch ganz gern genommen, dass Linux Mint, weil da schon viel installiert ist, was bei Ubuntu standardmäßig nicht vorinstalliert ist, was man natürlich nachinstallieren kann. Zum Beispiel das Restricted Paket, ne? Non-Free Drivers und ähnliches. Und hier sieht man auch schon, hier sind gegebenenfalls anzuklicken noch weitere Quellen schon voreingestellt, die aber nicht standardmäßig aktiv sind könnte man auch mal testen. Hier sieht man, wie unter Ubuntu 12.10 die entsprechenden additional Drivers, ne, also zusätzliche Treiber. Standardmäßig ist hier bei meiner Nvidia Grafikkarte der nouveau Treiber eingestellt. Ist der vielleicht zu langsam, weil er ja auch die CPU benutzt? Dann könnte man einen der anderen Treiber probieren, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Also das gleiche Spiel wie sonst auch bei anderen ubuntu version Gut, schauen wir uns mal an Menü. Das ist hier ganz hübsch gemacht. Ne? Das ist hier ganz hübsch gemacht. Kommen Kontrollzentrum beispielsweise sieht man alles schön geordnet, was man da quasi hätte. So ein bisschen App-mäßig ne? kann man die ganzen Einstellungen machen. Zum Beispiel Firewall einstellen. Also Firewall-Konfiguration ne? muss man erstmal entsperren, unlock und kann die Firewall also fürs lokale Netzwerk dann auch nochmal einschalten, wenn man den das braucht gut. Language Support wäre vielleicht am Anfang nicht verkehrt, weil im Moment zeigt er mir hier einiges noch in Englisch an. Ist nicht vollständig installiert. Wollen Sie Sprachunterstützung installieren? Ja, kann ich dann machen. Ne? Dann würde ich hier Deutschland anwählen und dann wäre das gut. Auch haben wir hier, wie gesagt, hier, Synaptic ist schon standardmäßig installiert, was im Ubuntu nicht standardmäßig ist. Mehr drin ist im normalen Ubuntu und hier sind auch nochmal die Software-Paketquellen separat. Hier kann man nochmal den Willkommensbildschirm sich anzeigen lassen, ja oder nein, das Erscheinungsbild anpassen. Hat mir ja schon mal gezeigt. Hier kann man gegebenenfalls dann Desktop-Themen nach installieren, weitere Themen online erhalten, kommt man hier im Moment auf ArtGnome.org Themes. ArtGnome.org Themes. Und könnten wir zum Beispiel ähm, Window Borders, das wären die, die Fensterrahmen oder Controls, mal gehen, mal gucken. Ne? Das sind die Controls, also die Anklickknöpfe. Einfach nur Download reicht nicht. Das muss dann in, entweder in den versteckten Ordner Punkt Themes im User verzeichnis oder User Share Themes mit Adminrechten installiert werden. Zum Beispiel Icons, andere Icons. Dropline neu könnte ich mir zum Beispiel runterladen und dann in den entsprechenden Ordner speichern. Ne? Ich speichere das jetzt erstmal überhaupt erstmal ab. Ja, dieses Icon-Theme habe ich jetzt hier. Rechte Maustaste, Zielordner anzeigen. Ist übrigens Firefox 18, 18.01 drauf. Ne? Gut. Jetzt habe ich erstmal das überhaupt erstmal runtergeladen. Das hier, ne? Das könnte ich dann entpacken und in den versteckten Ordner Punkt Themes. Ne? Mit Steuerung K könnt ihr versteckten Ordner anzeigen, also Punkt Themes, kopieren. Ne? Und wenn er noch nicht existiert, könnt ihr noch einen anlegen. Hier, Punkt Themes, da gehört es rein. Wenn das Thema nur für einen bestimmten Benutzer ist, sonst im Dateisystem User, ich darf gar nicht User sagen, ne? das heißt gar nicht User, das heißt USR, ne? User und dann Share und Themes. Habe hier im Moment noch ein bisschen Probleme mit dem Maus anklicken, wahrscheinlich aufgrund meines Multi-Touch-Monitors da beißen sich anscheinend Maustreiber und Touchscreen-Treiber ne? also ich kann gar nicht mehr gescheit öffnen, kann ich nur noch über Umwege muss ich hier markieren Datei öffnen, hat aber jetzt nichts mit Linux Mint zu tun, also der, der Treiber hier für Nautilus, das ist eigentlich kein Nautilus, das ist Kaya, ne? basiert aber wieder auf Nautilus der ist noch nicht so ganz Pfiffig und Fertig darauf auf Multitouch eingerichtet da kommt es noch zu Durcheinander und da wie gesagt hier irgendwo bei T gibt es dann auch Themes ne? Und hier ne? da, da war es gerade ihr habt es gesehen da kommt dann das entpackte Zeug rein zum Beispiel die Icons und beim nächsten Login, Logout oder Neustart sollte das dann aktiv werden und kann dann eingestellt werden Gut, was haben wir sonst noch hier? Das hatte ich gerade offen. Das machen wir ja zu. Ähm, ja, gut. Das mal zu. So, was haben wir denn vorinstalliert? Ähm, mal gucken. Wir. Bei Grafik ist Gimp. Ne? Gimp ist schon da. Äh, LibreOffice Draw, Simple Scan für, für Scanner-Treiber und Ähnliches. Internet haben wir Thunderbird, haben wir Firefox, haben wir gerade gesehen, Transmission. Für BitTorrent und ähnliches. Multimedia haben wir das hier vorinstalliert. Brasero Zum Brennen von CDs finde ich K3B aber besser. VLC Media Player, den werden einige sehr gerne. Hier sehen Sie Systemwerkzeuge, Dateibrowser, Browser. Das ist nichts anderes als dieser Kaya, der nichts anderes ist als Nautilus, der bei mir so ein bisschen hakt. Systemüberwachung kann wir da auch. Ne? Die gute alte Systemüberwachung. Prozesse, System. Sehen wir hier nochmal. Vier Prozessoren habe ich eigentlich nicht, ich habe nur zwei. Aber anscheinend hat der Intel Core i5 dann wieder zwei Threads und macht dann wieder vier draus. Gut, nett. Gut, was wir hier drin haben, ist der Konfigurationseditor. Ne? Konfigurationseditor, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist glaube ich der G-Conf-Editor. Ne? Es gibt ja einen D-Conf-Editor und das ist der G-Conf-Editor, der GNOME. Ne? Ähm, wie wir sehen, haben wir auch die, die, die Buttons schon auf der rechten Seite. Das wollen ja viele haben, weil sie von Windows umgestiegen sind. nett. Ähm, gut, Apps. Dann haben wir hier noch Einstellmöglichkeiten fürs Panel und ähnliches, wie wir das gerne einstellen. Und Schemas und ähnliches. Ne? Und da gibt es dann auch diverse Anleitungen, wie man zum Beispiel die Buttons auf die andere Seite kriegt und so weiter. Das war irgendwas mit... Mit dem Fenstermanager einzustellen, wie hieß er gleich noch, Metacity, Metacity, ich muss ja alles auswendig lernen. Einstellungen, Bildschirme, Bildschirmschoner, Bluetooth, Energieverwaltung, Erscheinungsbild, warme gerade. Hauptmenü legt fest, ja, das ist auch schön, ne? das kennt ihr auch noch, ne? aus guten alten Ubuntu-Zeiten, ne? dass man hier noch einstellen konnte, was da alles so erscheint im Hauptmenü. Einblenden, Ausblenden. Das konnte man anklicken. Das haben wir hier wieder entdeckt. Was haben wir denn noch Schönes alles wiederentdeckt hier? Ähm, Systemverwaltung Benutzer und Gruppen. Was haben wir da? Gruppen verwalten. Wer hat das letzte Mal unter Ubuntu eine Gruppe verwaltet? Hm? Schon lange her, huh? gut, ich habe es mal gemacht, aber nur weil ich dann wieder was zusätzlich installiert habe, ne, ne, zum Beispiel ähm, für VirtualBox, ne, VBox-Users und, und solche Geschichten, ne, dass man sich der, der Gruppe wieder hinzufügen kann. Sehr gerne gesehen. Also hier wird man, wie gesagt, hier sind die Panels zum Panel hinzufügen. Habe ich mir zum Beispiel den Arbeitsflächenumschalter hinzugefügt. Also wer das gute alte klassische Gnome gerne wieder hätte, zum Beispiel mit Beenden, Erzwingen oder ähnliches, der wird wahrscheinlich das Wasser in den Augen haben, dass das alles wieder da ist. Oder ein Fisch. Ne? Ganz wichtig, kein Fisch namens Na Ja, gut. Den brauchen wir unbedingt. Ne? Ja, Rechte Maus, das äh, verschieben hier braucht man übrigens nicht Alt drücken, wie unter dem Gnome Classic Modus. Ne? Auch nicht Windows Alt, wie bei manchen Versionen. Vielleicht Ubuntu 12.04, sagte mir einer der Zuschauer. Müsste man auch noch Windows-Taste dabei drücken. Hier kann man einfach schmerzfrei Rechtsklick und dann funktioniert das wie früher. Das hat man hier sehr schön wieder für uns aktiviert. Gut, Schublade. Ne? Wir haben das letzte Mal Schublade noch benutzt. Schublade. Kennt einer noch die Schublade? Add, Schublade. Zack. Da kann man auch noch Anwendungen ablegen. Ne? Wenn man jetzt, jetzt, jetzt eine Anwendung hätte, meinetwegen Sunnybird und und könnte die da ablegen. Dann hat man die Schublade. Zack, ne, kann man das da raus und rein. Wer kennt das noch? Ne? Kennt kein Mensch mehr. Ne? Ich glaube, nur noch ich kenne die Schublade. 24 Pixel neue größere Schublade. Close. Schublade, große Schublade. Das ist schon ein ja, Thunderbird E-Mail Programm. Was haben wir hier überhaupt für eine Version von Thunderbird? Ne, das ist ja auch wieder Englisch. Ne? Muss ich wieder irgendwie noch umstellen hier, dass das auf Deutsch ist. Thunderbird, äh, Mozilla Thunderbird. Wieso habe ich jetzt keinen? Wieso habe ich jetzt kein Systemmenü, ja, hier, warum nicht, weil das so ein bisschen neu ist, also ein, bisschen, okay, ein bisschen wie Google Chrome, uh, ja, help, mm -hmm. about 1702 ist hier installiert. wird 1702, apropos Google Chrome, na gut, wir haben jetzt natürlich den, ähm, wir haben natürlich den Firefox, sich im Internet surfen, Gut, stimmt auch im Prinzip, aber wir haben immer noch das Problem mit Flash. Ne? YouTube komm nicht, dass er nicht Flash könnte, nur nicht mit der aktuellen Flash Player-Version, die es ja für Linux nicht mehr gibt, außer man benutzt halt außer man benutzt halt ähm, Google Chrome. Ne? Hier ist nämlich der Adobe Flash Player 11.2.202, bla, bla bla Da gibt es nur noch Sicherheitsupdates. Da ne? hat man Google Chrome hat man auch den aktuellen Flash-Player, weil Google Chrome für Linux die einzige Möglichkeit ist, einen aktuellen Flash-Player zu kommen. Ja, gut, gut. Ja, gut, Flash-Player ist ja auch schon vorinstalliert. Das ist schon mal ein Vorteil, ne? deshalb wird Linux Mint ganz gerne genommen. Netzwerkeinstellungen sieht man auch hier. Windows-Netzwerk könnte ich durchsuchen. Hier habe ich mein NAS-Laufwerk. Eingebunden, das hat sich inzwischen wieder abgehängt, weil ich zu lange gewartet habe. Aber dafür habe ich jetzt Fisch. Wanda, ja, der Fisch sagt, it takes time to find a solution. Ja, gut. Ist schon 2007 her. Dauert also ein bisschen länger. Gut, es hat auch länger gedauert, bis wir unseren guten alten Desktop wieder hatten. Ja, wie früher. Da brauche ich keinen Fisch dafür. Das sage ich euch auch so. Da gibt es auch schöne, schöne Hintergrund. Bildchen, nehmen wir mal, nehmen wir mal, so was hier, so was hier, ist es nicht schön. Und teams wie gesagt, kann man da einstellen und anpassen, ne? guten alten Anpassmöglichkeiten von Themen und ähnliches Fensterrahmen. Nehmen wir mal blind, wie auch immer das auch aussehen mag. Oder das ist ein bisschen wie Windows-artig aussehen mag. Und da kann man natürlich dann auch, über ArtGnome.org dann noch diverse andere Einstellen, Symbole, andere, äh, meinetwegen Gnome Weiß oder Xmin Dark Zeiger, DMZ Black oder ähnliches. Jetzt habe ich einen schwarzen Mauszeiger. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.